Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Bestimmt kennt ihr das Lied, es klappert die Mühle am Rauschenbach. Aber wisst ihr auch, warum diese Volksweise so bekannt ist? Nun, es gibt dafür zwei wichtige Gründe. Vor vielen Jahrhunderten durften die Umschlagsplätze für wichtige Güter der Lebensmittelversorgung nicht zu so weit von der Bevölkerung entfernt liegen. Es gab ja weder Auto noch Eisenbahn. Mühlen mussten deshalb dezentral und sehr engmaschig gelegt sein, um das zu leisten, was wir heute Nahversorgung nennen. Doch unsere Lebensmittelversorgung ist bedroht wie nie zuvor. Klimawandel, Inflation, Corona und Putins Krieg sind die apokalyptischen Reiter, die uns jetzt heimsuchen. Sie stellen unsere Heimat Bayern im Wertebündnis der westlichen Welt vor Herausforderungen, die lange Zeit undenkbar waren. Und sie stellen unsere Hohen Lebensstandard in Frage. So sind wir in internationale Abhängigkeit geraten, aus der wir den Freistaat so schnell wie möglich befreien möchten. Deshalb setzen wir uns im Landtag dafür ein, die Resilienz Bayerns zu stärken und unsere Heimat krisenfest zu machen. Und genau da kommt das Lied vom rauschenden Bach wieder ins Spiel: die Wasserkraft. 4000 kleine Wasserkraftanlagen erzeugen jährlich eine Terawattstunde Strom. Das entspricht nicht weniger als der Leistung von 170 Windkrafträdern oder 70.000 Hektar Biomasse. Diese Technologie hat in Bayern eine lange Tradition und viele Vorteile. Heimische, zuverlässige und dezentrale CO2-freie Stromerzeugung ist der perfekte Ersatz für teure fossile Energieträger. Trotzdem dreht die Bundesregierung denn der Wasserkraft gerade den Hahn ab. Wir Freien Wähler halten das für vollkommen abwegig und machen genau das Gegenteil. Bereits seit 1. Oktober vergangenen Jahres sorgen wir mit einem Förderprogramm dafür, dass gerade die vielen kleinen Wasserkraftanlagen umweltverträglich ertüchtigt werden. Ziel, Steigerung der Stromerzeugung um mindestens 10 Prozent, Sanierung und wieder in Betriebnahme stillgelegter Anlagen, Optimierung von Standorten durch Ersatzneubauten. Denn wir müssen die Versorgungslage neu denken und überschaubare, lokale Versorgungsstrukturen schaffen. Gerade jetzt, wo Energie so teuer geworden ist. Und was den Bund angeht, geben wir uns nicht geschlagen. Energieminister Hubert Aiwanger wird im Bundesrat schon bald konkrete Korrekturen an Berlins Planungen einbringen. Die Freie Wähler Landtagsfraktion plädiert klar für günstigen Strom aus kleiner wie großer Wasserkraft, für Klimaschutz und Energiesicherheit. Eine Benachteiligung dieser absolut sauberen Technologie lehnen wir entschieden ab. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel, Freie Wähler Landtagsfraktion.